Kennt ihr das, euch ist langweilig, ihr spielt einfach eine Runde Clash Royale, macht ganz random ein Testspiel in euer Clan, keine Ahnung wer annimmt, Und dann nimmt plötzlich einen an. Es war ein Level 7er. Ich freue mich natürlich, weil es ein Level 7er ist, das ist jetzt ein kleines Commentary. Dann schauen wir uns die Runde mal an, was da so passieren wird. Ich starte ruhig mit den Bogenschützen in der Ecke, am Anfang von mir er stand darauf einen sehr starken Push den ich mit den Riesen abtänken will und mit meinen Flankschancen und versuche ihn kaputt zu machen das sind noch ein paar Bogenschütte äh Go Square Goblins da ich merke dass man dachte das nicht schafft alleine er okay. ja, ist am Tower dran ich setze jetzt noch ein paar Goblins hin einfach um die schneller zu töten und mehr Leben zu sparen naja sieht schlecht aus für mich aber ich habe ja von Anfang an 300 Leben weniger auf meinen Towers. Ne, sogar 400. Wir warten, wir warten, wir warten. Ich starte mit einem Ritter, einen langsamen Push. Er macht einen Ritter auf der anderen Seite, aber etwas aggressiver. Dazu so ein pack auf und ein Bomber. Mein Ritter stirbt natürlich. Ich versuche das zu verteidigen mit meinen Bogenschützen, während ich auf der anderen Seite einen starken Push start mit meiner Riese. Ein Bomber dahinter, um halt deine Einheiten zu töten er wirft darauf in seine horde dahin aber die bekomme ich easy weg mit meinen drachen gecountert jetzt will ich gegen pushen er sitzt gut ist nicht jetzt meine bogen schützen um halt ein wenig schaden zu machen ganz normal trade halt Und werfe ich meinen nicht einfach mal bomben werfe ich weiß nicht wie der typ heißt um seinen push abzuwehren das hat nicht ganz so gut geklappt wie geplant aber dann hatte ich Glück gehabt, dass mein Ritter perfekt seinen Goblin counter. Aber er countert ganz natürlich jetzt wieder mit seinen Horde. Aber kein Problem. So die letzten 60 Sekunden, jetzt haben wir Double X hier. Er greift mich an auf beiden Seiten. Ich setze wieder eine Riesen zum Tanken ein. Die andere Seite werde ich ab mit meinen Drachen. dass der viele Spritzy-Einheiten hat, die wenig Leben haben. Erstmal ist mein Flächenschaden gut und nun starte ich auf der linken Seite einen großen Push, während er mit einer Lieder auf der rechten Seite pushen will, was ich natürlich so gut ich kann abwehre, und da hole ich mir die erste Krone, Seine Horde kommt mit unseren Tower zu, das kann ich nicht zulassen, deswegen lasse ich einen Fireball hin, nun starte er einen großen Push, und also ich muss nur noch überleben, deswegen setze ich einfach Einheiten rein um abzulegen, damit ich nicht an unseren Tower rankomme, was ziemlich gut klappt. Das gab immer noch, immer noch, immer noch und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe mit Level 3 gegen einen verdammten Level 7 geworden. Das ist doch mal was Tolles. Und das war nicht, weil ich irgendwie bessere Karten habe oder sonst was. Es war pures Skill oder auch ein paar Fehler von ihnen. Ich bin mir nicht sicher. Eine Mischung aus beiden. Ja, der alte Manfred hat richtig schön kassiert. Jetzt öffne ich noch eine Truhe, einfach weil wir es können. Und ja, komm noch ein Arena Kampf und dann wenn nicht die Aufnahmen. so soll ja nur so ein kleines Schüssen durch. Weil ich das lustig fand, dass ich gegen den gewonnen habe. Oh, wow, der, der, macht richtig krassen Push hier. Das richtig schmerzhaft. Diese Kombi ist ja richtig hart. Alter, dieser Kombi hatte mein Leben gefickt. Und jetzt habe ich hier einen etwas starken Push. Ja, das wird richtig schön Schaden anrichten. Hm, aber er hat viel mehr Schaden gemacht als ich. Naja. Das Leben ist hart, würde ich mal sagen. Starte ich meinen Riesen aber weiter hinten, damit ich da halt noch eine Armee dazu packen kann. Naja, wenigstens kann ich so einen riesen entspannt abklären. Oh, ein Das ist ein das läuft viel kann nicht so gespannt. Ich das jetzt nicht gut gegen riesen. Oh, oh. Das hat er richtig schmerzhaft enden können. Für den ersten Tower habe ich dann schon mal so ein wenig Overkill, würde ich sagen. Aber lieber Overkill als Fail. mein Sperrgruppen weg perfekt meine Sperrgruppen werden einfach alles töten was er spielt das war eigentlich mein plan einfach ein wenig Zeit zu gewinnen der wird noch irgendwas spielen denke ich mal Na doch nicht Das ist aber, ah doch oh also richtig scheiße halt ja, knapp wie okay, sie verteidigt ich will den gar nicht um ich will einfach nur überleben nebenbei ein wenig schaden ausrichten ist natürlich immer gut warum macht er da der fireball hin Alter? der hätte doch einfach meinen tower zerstören können was war da sein Plan? Das ich echt nicht Das kann ich sogar versuchen hier ein Todes... oh shit Oh nein, ich habe daneben geschossen Okay, aber ich habe ihn in drei Koden verpasst, du Lauch Ja, das war nicht. hier kurz ein kleines Video von mir Und dann spielt wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon spät, dann ich nur trotzdem vor noch meine Silbertour und dann, wenn ich schlafe, die diamantentruhe Naja, ihr dürft gerne ein Abo da lassen, Video liken, weil halt nur so kurz Schüsse durch Langeweile haut rein. Ciao.